Viele von euch haben mich gebeten, die wichtigsten Affirmationen aus meinem Buch »Ich kann das« in einem YouTube-Video zusammenzufassen. Und hier sind sie. Das Beste daran ist, du musst nicht die Reichtumsaffirmation, die Gewinneraffirmation und diese neuen jetzt heute separat jedes für sich machen, sondern hier hast du alle drei Affirmationen in nur einem Video zusammen. Schließ also jetzt bitte deine Augen, atme dreimal tief ein, dann wieder aus, ein, aus, ein, aus und dann lass uns beginnen. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfüllung und viel Erfolg. Ich bin, ich bin ich. Ich weiß immer mehr, wer ich bin. Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin wertvoll. Ich bin stark. Ich bin selbstbewusst. Ich weiß, ich kann das. Ich kann das ich kann das. Ich kann mir vertrauen. Ich kann mit allem fertig werden, was in meinem Leben passiert. Ich kann jedes Problem lösen. Ich kann Fehler akzeptieren und aus ihnen lernen. Ich kann alles lernen, was ich lernen möchte. Ich kann trotz Angst auf mein Glück zugehen. Ich kann Frustration in Faszination verwandeln. Ich kann das Leben führen, das mich tief erfüllt. Ich kann mein Leben jederzeit ändern. Ich kann schnell Entscheidungen treffen. Ich kann alles erreichen, was ich will. Ich weiß, ich kann das. Ich kann. Ich bin liebenswert. Ich liebe und ich werde geliebt. Ich verbringe meine Zeit mit Menschen, die mich bedingungslos lieben. Ich verdiene das Schönste und das Beste im Leben. Ich bin genug. Ich respektiere mich. Ich verdiene Liebe und tiefe Erfüllung. Ich gehe liebevoll mit mir und mit meinem Körper um. Ich achte auf mich und auf meine Gesundheit. Ich tue täglich Dinge, die mir gut tun. Ich nehme mir Zeit nur für mich alleine. Ich weiß, es ist okay, ein Leben zu führen, das andere nicht verstehen. Ich lebe mein Leben. Ich kann meinen Traum leben. Ich weiß, ich kann das. Ich kann. Ich bin reich. Ich bin erfolgreich. Ich bin stolz auf mich. Ich lerne und wachse konstant. Ich nutze meine Chancen. Ich helfe mir selbst und ich helfe anderen. Ich habe endlos viele Ideen. Ich löse Probleme anderer Menschen. Ich schaffe Wert für andere. Ich liebe, was ich tue. Ich werde dadurch reicher und immer reicher. Ich ziehe Geld magisch an. Ich verdiene grenzenlose und finanzielle Freiheit. Ich habe den Mut, meinen Träumen zu folgen. Ich lebe meinen Traum. Ich kann leben, wie ich das will, jederzeit. Ich weiß, ich kann das. Ich kann.